Hallo und willkommen bei Fallschule .at. In diesem Video zeigen wir, wie man richtig rückwärts rollt. Und als erste Vorübung gibt es da den Käfer. Einfach ein paar Mal hin und her rollen. Und dann bringen wir die Zehen hinter den Kopf, links und rechts, die Hände bleiben dabei am Boden festgeklebt. Danach machen wir das gleiche nur mit Abschlagen davor, das heißt die Hände sind vor dem Körper, schlagen seitlich vom Körper ab und dann die Zehen hinter den Kopf. Dabei bleibt der Kopf immer in der Luft. Dann gehen wir über in den Stand und machen so wie beim Fall rückwärts einen Schritt zurück, setzen uns hin, schlagen ab, nur dass es bei der Rolle rückwärts dann weitergeht und die Zehen hinter den Kopf gelegt werden. Hier seht ihr, dass dabei der Kopf zur Seite geht und auf der anderen Seite gehen die Füße vorbei. Wenn es nicht mehr möglich ist, den Schritt nach hinten zu machen, so geht es auch ohne Schritt. Mit einer Kniebeuge hinsetzen, abschlagen, den Kopf auf eine Seite und die Füße an der anderen Seite vorbei. Immer auf beiden Seiten üben. Hier seht ihr nochmal, wie sich der Kopf zur einen Seite bewegt, während die Beine auf der anderen Seite vorbeigehen. Die Rolle rückwärts entsteht dadurch, dass die Hände nun nicht mehr festgeklebt sind und loslassen und wir über die Schulter rückwärts rollen. Die Rolle sollte so gemacht werden, dass sie vollständig auf einer Matte möglich ist. Das ist dann möglich, wenn wir uns während der Rollbewegung ganz klein zusammenkauern. Es ist auch klar, dass jeder Schritt zurück einen längeren Rollweg bedeutet. Machen wir die Rolle aus der Hocke, so brauchen wir den kürzesten Weg. Nachdem wir jetzt die Vorübungen abgeschlossen haben, starten wir die Rolle rückwärts aus der Hocke. Wir üben in Bodennähe und steigern uns und gehen dann immer weiter Richtung Stand. Wenn wir aus der Hocke und aus dem Stehen gut rückwärts rollen können, dann gehen wir weiter und üben die Rolle rückwärts aus dem Rückwärtsgehen. Viele Stürze passieren ja aus dem Rückwärtsgehen, weil wir auf ein Hindernis stoßen, dazu legen wir die Matte auf den Boden, das ist unser Hindernis. Sobald die Ferse an das Hindernis stößt, hinsetzen, abschlagen und die Rolle rückwärts. Wichtig ist auch hier wieder langsam üben und beide Seiten üben. Wenn du alles richtig machst, dann rollst du entlang einer geraden. Für Fortgeschrittene gibt es auch beim Rückwärtsrollen einige Spezialtechniken, zum Beispiel die Grätsche am Ende, die aber ein bisschen Dehnung erfordert. Hier wurde die Rollbewegung grundsätzlich gut ausgeführt, aber nicht entlang einer Geraden. Und wem das noch nicht genug ist, der kann mit einem kleinen Sprung beginnen. Das war's schon wieder. Viel Spaß beim Üben wünscht Fallschule.at